Ja, ich habe zuerst gesagt, ja Laborant, auf keinen Fall, ich habe mir das in die Götterchen Dann bin ich geschaut und dann, und dann habe gemerkt, das wäre schon etwas, vielseitig und so. Und so kam ich hierher gekommen, zur Ausbildung als Physiklaborant. Und darum war ich ja eigentlich auch der Jüngste in diesem Team wo ich im zweiten Lehrjahr hier oder? Also wir haben hier das ganze Experiment. Das ist 2 zu 1. Also, ist es war halb so groß. Alles natürlich von einem Zeichner von Hang in allen Messungen. Und diese Zeichnung hat es eigentlich nur gebraucht, dass die Amerikaner gewusst haben, dass wir ihren Mess einhalten. Und für uns hat eigentlich jeder gewusst, wie das hier hinten aussieht. Hier drin war die Segel, am innerste Teil. Oder? Mit dem Ausklappmechanismus hier damit das den können abziehen. können. Mir man mir, zutraut, dass ich einen relativ ruhige Hang habe, also hat man mir äh, die Arbeit, die Folie zu präparieren, zuzuschneiden und zu vorbereiten. Und das war natürlich auch etwas ganz Neues. Wir haben noch nie mit Folien gearbeitet. Dadurch sind zwei Sachen parallel gelaufen. Die Entwicklung des Experiments plus natürlich eben die Messgeräte, die wir gebraucht haben, zu Da war ich von Anfang an dabei, die hier drin war, oder? bis nachher die ersten Messungen gelaufen sind an unseren zwei ersten Spektrometern gelaufen sind. zum mussten z.B. immer schauen, dass wir möglichst billig zu der Ware gekommen sind. Bei einer alten Ware aus also all diesen Händlern waren wir wo ich was es dort hat. Und es gibt wo die also wir dort herausgenommen haben, bei uns hier in der mechanischen Werkstatt verarbeitet haben und noch heute der die Massenspektrometer auf dem Gestell oben. Die Folien waren ja relativ dünn, also Mit der wir die Schicht müssen auftragen, damit sie nicht zu warm sind, dass die Wärme besser abgestrahlt wurde. Und vor allem hat man zuerst eine Bude finden, um die Folien zu produzieren. Und das war eine Bude in Borddorf, die auf Folien gemacht hat. Aber die haben natürlich auch daran gestrichen, klebt geklebt hat. Und dann haben sie sich aber bereit erklärt, mit uns zusammenzuarbeiten. Und so hat man die Folien fast entwickelt. Oder? Wir haben dann einige Rollen machen lassen lassen. und lassen. Nachher für dieses Experiment mussten wir natürlich den Untergrund bestimmen. Und dann man die, die auf den Mond geflogen sieht man natürlich auch den besten Untergrund des Ganzen. Oder? Und das war so eine Art heilige Folie. Oder? Und, äh, am Anfang haben wir sie sogar zwischen einem neuen da, oder? Das ja nicht vorkommt. Das war alles neu. Gewesen, oder? Und wir haben eben angefangen zu suchen, was wir für eine Schicht auf die Folie auftragen können, damit sie nicht so warm wird. Und dann hat es geheißen, wir brauchen ein Milchkesselchen. Dann legen wir ein Stück Folie drauf, oder? und dann tun wir dort hier Elektrolyt und schauen, wie wir das abscheiden können, damit es eine Folie gibt. Oder? Aber das war natürlich nicht so, dass man zuerst das ersten Mal ein Strom draufgegeben hat, und dann war eine super Schicht da. Es gab Löcher, es gab Risse, alles Mögliche, was kein Mönch daran gedacht was die passieren könnten. So haben wir so langsam das hergetastet. Und das war natürlich hier im Institut der Innenhof, noch nicht ausgebaut. Gewesen. Und dort haben wir eine grosse Anlage gebaut. Oder? Das war ein Kübel von 20 20, 50 Meter Durchmesser. Und innen drin, wo die Folie drauf war, der Elektrolyt. Dann haben wir die erste Mal probiert und haben gesehen, es funktioniert das nicht richtig funktioniert. Also muss man schauen, den Elektrolyt irgendwie zu bewegen. Wir man Stickstoff eingeleitet, unten ein Rind an, Löcher macht, dass der Stickstoff sprodelt und das Zeug durcheinander. Oh. Für die grosse Folie haben wir natürlich ein recht grossen Apparat gebraucht, also ein grosses Netzgerät. Da haben wir von einer alten Anlage, die hier hinten gestanden ist, haben wir den Netzteil hier im Gang aufgestellt. Nehmen wir eben Schnurzocken, Achtung Hochspannung. Oder? Die Leute sind nebenher gelaufen. Heute unvorstellbar, dass man so etwas machen würde. Es war eben noch ein Experiment. Oder? Und dann, wenn wir die Arbeit der drüber gelöst haben, damit das ganze fettfrei ist, oder? Wir mussten eine große Flasche Äther müssen drüber leeren, also zwei, drei Kilo. Oder? Dann mussten jeder in jedem Raum müssen, sagen, sie soll jetzt das Fenster zutüllen, oder? Damit das nicht jemand in ihnen eingeschlafen wäre. Also, ja, dann hat man die Folie geklebt, zumal äh, bei der ersten. Ist einer von den Chefs hat mir oft über die Schulter da ob ich den Fehler mache. Oder? Und das war natürlich schon irgendwie es das Gefühl, dass man so etwas ihm het. hat. Ich war dann ja sehr jung, oder? und äh, das hat schon Eindruck gemacht. Also. Und es gibt noch heute ältere Leute, die, wenn ich sage, dass ich hier gearbeitet habe, ja, also mit einer Mondfolie. Ja, ja, ja, habe ich auch dran geknübelt. Oder?